Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Unicorn 2 Tutorial Video von Marco Software. Schön, dass du vorbeischaust. Heute möchte ich dir das Otto-Market-Attribut Bullet Points erklären. Wenn bei der Übertragung von Artikeln zur Otto Market die Fehlermeldung Fehler-ID 11.0.74, Bullet Points are Missing, angezeigt wird, fehlt im Artikel dieses wichtige Attribut. Es handelt sich hierbei um ein eigenständiges und kategorieunabhängiges Attribut. Unter Bullet Points versteht man eine Auflistung der wichtigsten Eigenschaften eines Artikels. Diese werden in einer unnummerierten Liste in die Artikelbeschreibung eingefügt. Automarket hat hierfür einige Vorgaben. Zum einen muss zwingend mindestens ein Bullet-Point angegeben werden. Es dürfen maximal fünf Bullet-Points angezeigt werden. Weiterhin dürfen bullet Points kein HTML beinhalten. Trenne die bullet Points mit einem Semikolon im Attribut. Und zu guter Letzt darf ein bulletpoint maximal 60 Zeichen haben. Sollte diese Zeichenanzahl überschritten werden, schneidet AutoMarket die Bullet-Points dann automatisch in der Artikelbeschreibung ab. Füge nun im Artikelstammblatt in deiner JTL-Wawi das Attribut Bullet-Points hinzu. Als Werte trägst du die wichtigsten Charakteristika deines Artikels ein und trennst sie jeweils durch ein Semikolon. Öffne hierzu einen Artikel in deiner JTL-Wawi. In meinem Beispiel verwende ich ein Kinder-T-Shirt. Klicke oben in der Mitte auf den Reiter Attribute Merkmale. Als nächstes klickst du auf den Button Attribut zuweisen. Suche dir nun auf der linken Seite die Attributgruppe unicorn2.automarket. Du kannst nun die Gruppe entfalten und das Attribut suchen oder direkt im oberen Suchfeld den Attributnamen Bullet Points eingeben und die Enter-Taste drücken. Führe einen Doppelklick auf das Attribut aus. Trage an dieser Stelle maximal fünf Charakteristika deines Artikels ein und trenne sie durch ein Semikolon. Diese können zum Beispiel bei einem Kinderlangarm-Shirt Paw Patrol Langarm-Shirt für Mädchen in weicher Jersey-Qualität, aus reiner Baumwolle, mit großem Paw Patrol-Druck, klassischer Rundhalsausschnitt lauten. Klicke auf Speichern. In deinem Artikelstammblatt ist das Attribut Bullet Points nun richtig gepflegt. Klicke auf Speichern. In meinem Beispiel siehst du nun, wie der Artikel und die Bullet Points auf otto.de angezeigt werden. Solltest du zu diesem oder einem anderen Thema noch Fragen haben, schreibe uns wie immer eine E-Mail an support at softwarede oder stelle uns eine Frage über facebook.com. Wir helfen dir gerne.